Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute dreht sich alles rund um das Thema Farbe. Farbe sagt sehr, sehr viel über den Charakter aus und kann Emotionen wecken. Daher ist es sehr wichtig, dass ihr als Firma genau wisst, warum ihr welche Farbe verwendet und vor allen Dingen auch im Logo. Und das kann man ähm, analysieren. Und wie genau das geht, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wenn ihr mir noch nicht folgt, dann tut es bitte. Ähm, dann kriegt ihr alle neuen News zu neuen Videos. Like das Video, würde mich sehr freuen. Ganz kurz zu mir, mein Name ist ann Dahlhaus, ich bin Tochter einer Schreinemeisterfamilie und Marketingexpertin als Grafikdesignerin und ich habe mich darauf spezialisiert, Handwerksbetriebe und Betriebe der Baubranche hin zum Meistermarket zu führen. Denn was ich immer wieder erlebe ist, dass Handwerksbetriebe und andere Betriebe der Baubranche einfach mal so Häppchen für Häppchen Marketing machen und das super uneffizient ist und sie super unzufrieden sind mit Marketing, weil sie meinen, Marketing kostet einfach nur Geld. Aber nein, Marketing sollte im besten Fall mehr Geld einbringen als das, was sie ausgeben. Darauf habe ich mich spezialisiert. Was, wenn das interessant klingt für Sie, würde ich mich freuen, von Ihnen zu hören. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ciao. Ja, das Warum. Warum? Haben Sie welche Farbe für Ihr Unternehmen? Warum hat Ihr Logo Rot, Blau, Grün, Pink, Schwarz, welche Farbe auch immer? Das ist eine wichtige Frage, denn mit dieser Farbe zeichnen Sie sich und Ihre Leistung aus. Das Warum bleibt meistens unbeantwortet. Das war schon immer so. Das haben wir immer so gemacht. Irgendwann haben wir mal diese Farbe für uns festgelegt. Warum, weiß eigentlich keiner. Das ist die Farbe der Branche. Alle Dachdecker sind rot. Warum sollten wir jetzt eine andere Farbe wählen? Und ganz häufig auch, ich finde die Farbe einfach schön. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ja, das ist auch in Ordnung. Und gerne können Sie in der Farbe natürlich auch Ihr Wohnzimmer gestalten oder Ihr Haus oder Ihre Kleidung danach ausrichten. Aber einfach nur die Lieblingsfarbe zu verwenden für Ihr Unternehmen, weil Sie sie schön finden, macht eigentlich keinen Sinn. Warum? Warum Farbe Sinn macht? Und warum Farbe Sinn machen muss, ist, weil wir alle unterschiedliche Typen sind. Wir als Person und auch Unternehmen. Unternehmen sind verschiedene Persönlichkeiten. Nicht jedes Unternehmen tickt gleich. Genauso wie diese Hände hier. A. Nicht alle gleich aussehen. B. Nicht alle das gleiche können. Und C. Vor allen Dingen ganz andere, verschiedene Wertvorstellungen haben. Was heißt Wertvorstellung? Wertvorstellung heißt der eine ist vielleicht mehr der Pionier, der andere ist mehr der Traditionelle. Ein anderer ist vielleicht sehr serviceorientiert und sehr gesellig. Und der andere strebt Richtung Leistung und absoluter perfekter Genauigkeit. Und genau darauf muss auch die Farbe angepasst sein. Es gibt nämlich Bedürfnisse. Es gibt sechs sogenannte Bedürfnisbereiche, wo sich jeder einkategorieren lässt. Es gibt die Vielfältigen, die nach Abwechslung streben, die Pionierbehafteten. Abenteuer, Spontanität, Mut steht dort im Vordergrund. Dagegenüber steht der Sicherheitsbewusste, der Komfortbewusste, der der eher gerne auf der Couch bleibt, der ähm, Familie, Tradition und Erhaltung sehr wertschätzt. Dann gibt es die bedeutungshaften Menschen und Betriebe. Das heißt Führung, Ehrgeiz, Leistung steht dort im Vordergrund, wo gegenüber steht die Zugehörigkeit, Geselligkeit, Familie, Harmonie, Kooperation. Und dann gibt es Wachstum, Kreativität, Neugier, Fantasie steht hier im Vordergrund der Unternehmen. Gekoppelt von der anderen Seite Beitrag leisten, Ordnung, Genauigkeit, Sparsamkeit. Das sind Bedürfnisbereiche, wo sich jeder Mensch, aber auch jeder Betrieb einordnen lässt. Denn im Grunde hat auch jeder Betrieb oder sollte jeder Betrieb eine Kultur in sich haben, nach der geführt wird, nach der gearbeitet wird. Und wenn man eine Kultur hat, dann hat man eigentlich auch schon den Betrieb als eine Art Person zu identifizieren. Und jede Person, jeder Betrieb strebt nach einem gewissen Bedürfnisbereich. Das können auch verschiedene Bedürfnisbereiche sein die mehr oder weniger ähm, im Vordergrund stehen. Aber es gibt immer eine große Hauptausrichtung, wonach sich der Betrieb richtet. Und danach sollte sich auch die Farbe richten. Denn Bedürfnisbereiche können sich einordnen lassen in Farben. Die Farbe in Kombination hinterher mit der Form und der Sprache, der Musik, der Schriftart, das Geben und Nehmen, die Kultur, die Führung, die Regeln, die Leistung und wie das Miteinander ist. Das geben diese Bedürfnisbereiche vor. Und wenn sie mit ihrem Aussehen und ihrer Sprache einen ganz anderen Bedürfnisbereich ausdrücken oder sich einfach nur kopieren von anderen, weil in ihrer Branche alle halt Rot haben, dann sind sie nicht sie. Sie sind einfach nur eine Kopie. Und somit sind sie zu 100% vergleichbar und können sich nicht als Alleinstellungsmerkmal so abgrenzen von der Konkurrenz, dass es ihnen auch leichter fällt, Angebote zu verhandeln, weil sie überhaupt nicht einzigartig sind. Aber jeder Betrieb ist einzigartig. Wir sind nicht alle gleich als Person und wir sind auch als Betrieb nicht alle gleich. Nicht mal innerhalb einer Branche. Das heißt, stellen Sie sich vor, das sind alles Dachdecker, die machen alle im Prinzip das Gleiche, aber jeder Betrieb hat so seine eigene Kultur, hat seine eigene Führung, hat seine eigene Stimmung. Und jeder Betrieb sollte auch seine eigene Formsprache und auch vor allen Dingen seine eigene Farbwelt haben. Und wenn Sie sich aus diesem ganzen Haufen an gleichen Dachdeckern absetzen können, weil Sie genau wissen, welchen Bedürfnisbereich Sie ansprechen und welche Farbe und welche Form Sie sind, dann haben Sie ein sehr, sehr hohes Alleinstellungsmerkmal und erreichen eine sehr, sehr hohe Wiedererkennung und auch Attraktivität, weil Sie einfach mal anders sind. Wie definiert man nun diese Bedürfnisbereiche für das eigene Unternehmen? In meinem Workshop, dem Meisterkurs, machen wir dazu eine Analyse. Das heißt, ich befrage die Mitarbeiter, ich befrage die Führungskräfte und ich befrage natürlich auch die Geschäftsführung dann gibt es einen Wertetest, eine Einordnung. Für welche Werte steht man sich selbst als Person und mit welchen Werten identifiziert man das Unternehmen? Diese Ergebnisse kann man übereinanderlegen und sehen, wo eine Mehrheit entsteht, wo man sagt, wow, wir sind ganz klar die traditionellen. Oder es ist auch schon oft vorgekommen, dass Betriebe sagen, ja, wir sind traditionsbewusst, aber hinterher rauskam, die sind eigentlich super kreativ und eher pionierbehaftet und sehr wagemutig. Also müssen sie sich dementsprechend eigentlich auch anders aufstellen. Man definiert einen Sollzustand, das heißt eine Strategie. Was ist das Ziel? Wo möchte man hin? Was ist der große Sinn unserer Arbeit? Was macht uns so einzigartig? Warum machen wir das anders wie andere? Das mal ein Beispiel von meinem eigenen Moodboard. Ein Moodboard ist eine Gefühlswelt. Was macht einen aus? Ehrgeizig, verrückt, die Ideentreiberin, zuverlässig, bunt, manchmal auch sehr laut. Ich bin natürlich, ich bin so, wie ich bin. Ich trage kein Make-up. Ich bin sprunghaft. Ich bin aber auch perfektionistisch, wegweisend, hochmotiviert, sehr ehrlich, direkt geradeaus. Und das ist meine Farbwelt, die genau zu mir passt. Für mich als kreative, leistende, aber auch Bedeutung und auch Pionierbehaftete. Das heißt... Bedürfnisbereiche können durchaus auch kombiniert werden und eine Spannung erzeugen. So auch meine Farben, die von viel Dunkelblau gehen, von viel Sicherheit, aber auch knallige, farbige Töne da drin sind, die Stimmung erzeugen, die wegweisend sind. Eine Farbe, die Ihnen steht, ganz wichtig. Warum? Weil Sie mit Ihrer eigenen Farbe, so unverwechselbar sind wie das Telekom Magenta, weil sie mit einer einzigartigen Farbe so eine hohe Wiedererkennung haben, dass die Leute sie nicht nur aus der Ferne direkt erkennen, sondern auch sie im Kopf super gut abgespeichert haben und sich immer an sie erinnern werden. Weil man sie mit ihrer Farbe und ihrer Formsprache identifizieren kann, man kann sich mit der Kultur identifizieren, man kann sich emotional mit ihnen verbinden. Das schafft Vertrauen, das schafft Begehrlichkeit. Man hat ein besseres Miteinander. Denn wenn die Führungskräfte und wenn Sie als Geschäftsführer genau wissen, was der Weg ist und wie Sie ticken und was Ihre Kultur ist, was Ihre Werte sind und wem wonach Sie streben und wer Sie überhaupt sind, dann ziehen sie ihr Team so gut mit, dass sie eine wahnsinnig gute Stimmung erzeugen und viel bessere Laune, weil jeder weiß, das ist der Weg und wir sind so und genau das ist unser Stil. Und meistens haben sie dann auch genau diese Mitarbeiter nämlich mit an Bord, die auch danach streben. Stolz und Begehrlichkeit. Wenn all das zusammenpasst, dann haben sie eine Marke und eine Marke steht immer für Stolz und Begehrlichkeit. Wenn der Mitarbeiter auf einer Party sagt mit einem Riesengrinsen, ich bin Projektleiter bei Firma XY und das macht richtig, richtig Spaß, dann haben Sie den weltbesten Rekruter überhaupt. Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der auf einer Party sagt, ja, ich mache irgendwas mit äh, Dach, dann ist das schlecht. Weil er macht erstens keine Werbung direkt für Sie und wenn er das verheimlicht, wo er arbeitet, dann ist er auch nicht sonderlich stolz darauf. Und das ist doch schade. Also, machen Sie Ihre Mitarbeiter stolz darauf, dass sie bei Ihnen arbeiten. Und damit generieren Sie nämlich dann eine Flut an Bewerbern und auch an Traumkunden, weil Bewerber, Mitarbeiter und Kunden sich mit Ihrem Unternehmen identifizieren wollen. Und das können Sie nur, wenn Sie genau wissen, wer Sie sind, welche Farbe Sie haben, welche, Farbe, äh, welche Sprache Sie sprechen und welche Form Sie haben. Das heißt, die Meistermarke... Ist immer unverwechselbar und wertgeschätzt. Wie ist der Weg zum Meistermarke? Als erstes telefoniere ich mit meinen Kunden. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich gerne an oder vereinbaren Sie über meiner Webseite. Einen Termin in meinem Online-Terminkalender können Sie sich ganz einfach ganz schnell eintragen. Link finden Sie auch unten in dem Text. Wir quatschen 15 Minuten zusammen, ich stelle Ihnen ein paar Fragen und wir schauen einfach, ob wir überhaupt auf einer Wellenlänge sind. Denn was ich nicht möchte, ist Ihre Zeit zu vergeuden oder meine Zeit zu vergeuden. Und wenn wir nach den 15 Minuten sagen, yo, wir passen gut zusammen oder wir verstehen uns auf jeden Fall erstmal, dann komme ich zu Ihnen. Und ähm, wenn es weiter weg ist, können wir es auch gerne online machen. Und ich präsentiere Ihnen, was die Meistermarke genau ausmacht und was der Weg ist und was wir machen. Und das mache ich in einer Präsentation vor Ort und wir sprechen auch nochmal generell über Ihr Unternehmen. Was sind Probleme? Wo wollen Sie hin? Und wenn wir dann gut zusammenpassen, dann mache ich Ihnen ein Angebot, wie wir Sie genau zur Meistermarke bringen. Und das Schritt für Schritt, angepasst an Ihr Budget. Wir wollen nichts aus dem Fenster werfen an Budget, sondern es soll gut geplant sein, so dass Sie sich damit wohlfühlen. Und dann werden Sie zur erfolgreichen Meistermarke, mit der Sie Ihr ganzes Team mitziehen können. Ich hoffe, das Video hat Ihnen Spaß gemacht. Ich würde mich über ein Like sehr freuen wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Arbeitstag. Wie gesagt, unten im Text finden Sie alle Links zu meiner Webseite. Und ich würde mich freuen, irgendwann mal von Ihnen zu hören. Auf Wiedersehen.